Damit herzlich willkommen zu an, zu meiner ersten Folge Minecraft Bedrock Edition hier auf meinem Kanal Alice Gaming. Ja, also, wir haben. Ich habe dieses Spiel jetzt schon länger, aber wir, ich habe es jetzt mal gespielt so. Und ich nehme halt jetzt einfach Video mal auf. Ich würde gerne auf einen Server gehen. Ich habe hier zwar schon Welten, aber. Welten. Aber egal. Ich hätte, ich hätte so die Idee, dass wir auf The Hive gehen und Murder Mystery spielen. Weil darauf habe ich jetzt irgendwie voll Bock gerade. Warum bin ich so... Warte mal. Hä, hey, das ist doch mein Skin. Hä, hey, der geht. Ah, egal. So, dann gehen wir mal auf Murder Mystery. Ja, regulär. Und die Runde beginnt. <lacht> Also ich habe auch Murder Mystery oft gespielt. Auch also ja oft. Sehr oft. Deswegen ist eigentlich einfach. So. Die Runde. Ja, die Map ist eigentlich geil. Hm? Unschuldig, okay. Ah, okay, Boah, ich bin gerade übel erschrocken. Aber völlig. Alter, das ist laut, oder? Junge, hier sterben viel zu viele. Alter. Jo. Oh, oh. Oh. Okay, das, das ging aber trotzdem schnell die Runde. So. Ah. Warum bin ich jetzt Katzen-Skin? Bin aber der hier. Hä? Ja, okay. Da, ich glaube, auf der Hive backt alles rum. So, nächste Runde. Ich will mal ein Mörder sein. schon 3,8 nur. Hey, das ist jetzt nicht so gut, ne? Und 3,3. Ähm, Sheriff. Okay. So. Oh ja, die Map ist gut. Warum ist hier so dunkel? jetzt? Entschuldig, okay. Ich gehe nämlich hier lieber rein. Irgendjemand muss es sein. Der könnte es theoretisch sein. Der verfolgt mich auch. Scheiße. Oder auch nicht. Ja, ich finde es halt nicht geil, wenn mich irgendein Typ. Aber es leben noch alle tatsächlich. Die habe ich. Die Münze. Oh, hier sind viele. Acht Münzen schon. Es leben aber noch alle. Okay. Oh, jetzt ist einer gestorben. Einer. Oh. oh. Einer ist gestorben. Na toll. Oh, so eine Lilana. Die ist gut. Die, die schmeckt uns. Da ist noch eine Münze. Oh nein. Warum bin ich ein Mädchen-Skin? Jetzt mal ehrlich. Junge. Oh, ne, das wollte ich nicht. Junge, ich bin hier Weiß ich nicht, dass das ist. Ach, scheiß drauf. So. Das hier ist jetzt noch so eine Abkürzung. Die ist geil. Die spart eigentlich viel, viel Zeit. Ja, wenn ich nicht verkacken würde. Oh, die Map ist geil. Die Map ist geil. Okay, unschuldig. Gut. Keine... Ja. Es ja, ist eine Toilette im Freien. Ja. Dazu sage ich einfach mal gar nichts. Was ist das? Fünf Münzen. Scharf ist tot. Oh, was hat das gerade für ein Geräusch? So, es ist einer gestorben. Bis jetzt. Boah, bin ich gerade erschrocken. Das Junge, kam der von da oben? Alter Junge. Boah, hier sterben die ganze Zeit welche. Also. So. Level 8. Du bist jetzt Mörder nun Level 8. Aha. Der eine verfolgt denn die ganze Zeit. Vielleicht ist der ja Mörder. Boah, ich bin gerade bitte Münzen aufsammeln. Voll gut. Es sind übel viele Münzen. Und da hinten wieder. Hier noch eine. Junge, das ist übel viel. So, also ich weiß bis jetzt noch nicht, wer es ist. Hatte noch niemanden im Schwert. Mit Hand, äh, mit Schwert gesehen. Das könnte ja jeder sein. Das ist ja das Blöde. Das ist ja nicht so gut. Wer hat sich verfolgt? Nee. Okay. Neun sind noch übrig. Boah, wie viel Münzen hier auch sind. Ich gehe mal hier hoch. Da war schon lange nicht mehr. Aber vielleicht ist der da gerade. Oh, der ist glaube ich genau da. Genau da oben. Und ich bin unten. Das ist vielleicht dann besser. Ich weiß aber nicht. Wer Ein Hund. Ein Hund. Hm. Irgendein Kackhund. Ja, hier ja, der Ben, oder? Das, das nee. Doch. Ne Ben. Der hier, der hier. Einfach 44 Münzen. Wie kann man so gut sein? Okay, ich denke... Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt geht. Ich denke aber schon mal auf. Okay. Jetzt sage ich noch eins. Ciao. Mit V warum der Ladebildschirm kommt.